Ich hab den heftigsten Dude der Welt gefunden, Telekom Techniker. Was ist das für ein Name? Und der Skin Platzi. Platzi, komm her. Komm. Hi. Moin moin und willkommen zu einer neuen Folge Skywarns. Heute machen wir mal die Enchant challenge wir mal an hier was brauchen wir Wir brauchen ein diamant -Schwer. ich werde jetzt nur noch mit dem chat ausspielen weil ich habe keine lust auf <lacht> unfreundliche spieler deshalb tut es mir leid werde mich nicht mehr mit den leuten hier unterhalten habe keine lust auf so eine sinnlosen diskussion mit Aufmerksamkeit gestörten Kinder. So, so, so, achso, wir müssen ja gar nicht dahin latschen. Oh, eine Challenge eingeben, linksklick rein damit und jetzt. Warte. okay. Okay, Diamond Sword, ein das Diamantschwert. Haben wir bestimmt auch noch hier irgendwo rumliegen. Hier so ein ganz schlechtes einfach. Challenge. So, auch erledigt. Oh, ich brauche 5 Köpfe Ich habe nur zwei Köpfe Oh, da ist einer Chicken Chicken Wing So, komm her, komm her, komm her Komm her Komm, äh, leck nicht So Er hat mir geschrieben, ich bin easy, aber jetzt Okay Okay, okay. Schaffe ist nicht so schön. Ja, super. Hast du super gemacht. Schön. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. 4, 4, 4, 4, 4, Oh mein Gott. Oh, 4 oh, war eklig. 4 war gefährlich. 4 oh. war schon gefährlich. 4 ist extrem OP, ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, man ist fast Quick Drop. Oh mein Gott. Ja, ich hab ihn gleich. Ich hab gleich. Junge, das ist einfach. Das ist einfach viel zu OP. Okay. Junge, was hat der Knockback drauf? Eklige Sch Schmutz, ey. Ja, ganz zeit nur ins Void trappen, das kann ich auch. Komm rein da, rein ins Void. Komm. Zieh dich. Schmutz. schmutz mein Gott! Wie viel Schaden drückt der? Ja, der hat Combo. Der hat Combo. Wir müssen erstmal, wir müssen erstmal Combo auf unser, unsere Waffe machen. Combo muss da easy noch raus Easy. Junge, der hat so hart, heftig Combo drauf. Das ist, glaube ich, dieses Enchantment, was echt mega OP ist. Ja, jetzt kommt auch noch. Ja, jetzt kommen die alle. Junge, ja, ich hab ihn gefeiert Ich hab ihn ich Hab ihn geführt. Meine Güte ey Ich hasse das neue Das neue System ist doch Einfach nur noch AIDS Also so macht's gar keinen Spaß zu spielen Also ich hab Dadurch keinen Spaß Das macht keinen Bock Also so sehr Fuck macht es jetzt nicht, muss ich sagen. Junge, der hat... Ah, die hat dieses, dieses eklige clown -Kit. Ja, jetzt kommen alle chicken-leute, oder was? Junge, dieses Kit ist so dermaßen OP. Junge. wo haut der jetzt ab? Ah, okay. Ich bin also der Loser, deshalb rennt er weg. So, dann haben wir das auch erledigt. Weil ich so schlecht bin, rennt er weg, okay. Interessant, interessant. Warum ja jetzt, jetzt nimmt er meinen Kill. Oh mein Gott, hier sind so viele. Schon angeht ich muss irgendjemanden töten, ich muss jetzt einen von denen hier. Komm. Der, der hat normale Dia Sachen an, oder? Oh ja. Nee, nee, nee, nicht mit dem Kind. Nicht mit dem. Komm, komm, komm, komm. Muss ich damit gehen. Komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ich brauche jetzt ein Paket. Komm. Bitte, bitte, bitte, bitte. Komm her. Pflege. Braucht da nur ein Paket. Komm an. Bitte. Komm. Braucht nur ein Paket. Okay, komm. Ich rage einfach mal rauf. Rage auf und dann komm. Oder ich schlag ein bisschen mit dem Schwert. und Oh mein Gott, nein, Mann, jetzt habe ich ihn so gekillt. So wird es nix. So wird es nix mit den Köpfen. Ich Hätte schon gerne den Kopf von diesen Chicken Typen gehabt. Oh mein Gott, ja, jetzt kommt der an. Wenn ich gerade. Er hat gefixt, war? Ja. Ja. Johoho. Er hat gerade gefixt. Chicken Man also, okay. Dann kein Trusted, okay. Hä, äh, was zum Teufel macht der? Junge! Diese Warzen Rocket ist viel zu okay. Ich hab mal Köpfe gekauft. Ich glaube, damit können wir auch die Challenge beenden. Okay, 5 nur. Dann haben wir das auch erledigt. So jetzt ein item vielen enchantments oder okay. so und also ein racing ding abgeben ja geht nice so die challenge haben wir beendet wenn noch nochmal schön level 32 werden dadurch und können den engine table jetzt benutzen jetzt können wir uns darum kümmern Erstmal fix, glaube ich. Wie teuer ist denn das eigentlich? Boah, teuer. Sehr, sehr teuer. Boah, auch so den Rage aktiviert. Heute geht es nämlich darum, dass ich auch ähm, ein Enchantment von meinem Schwert runternehmen will und ein anderes drauf machen möchte. Und zwar Combo. Ich muss nur kurz schauen, wo ich Combo drauf hatte. Ich hatte hier irgendwo dieses combo drauf genau. Dann müssen wir nämlich hier Disenchant... Viper, Viper, wo ist Viper? Mir wurde gesagt, dass ich Viper runternehmen soll, also nehme ich Viper runter. So, Viper ist runter. Das kostet einiges, ne? hier okay. nee, geht eigentlich sogar. 48 Level, 40 Bücher haben wir. Dann würde ich sagen, holen wir uns hier noch ein paar Levels. Ja, geht oder? Ne, ich würde noch eins, so, zack hauen wir hier Combo Runde auf dem höchsten und es gefällt super, man kennt ihn, ne? okay jetzt machen wir hier noch ein bisschen das drauf und versuchen es abzugrainen, ich hoffe es klappt, das wäre echt doof. Wenn es nicht klappen würde, ich hau einfach mal alles drauf. Zack, zack, zack, zack, zack, Alles drauf da. Overload. Sollte eigentlich reichen. Wie macht man das nochmal? Oder ne, man macht das Alchemist, oder? Alchemist. Und dann hier rein. Very high. Oh, komm, bitte, bitte, bitte, bitte. Yep. Combo 5 ist, glaube ich, das Höchste. Ich schau mal. Ja, okay, es ist das Höchste. Jetzt müssen wir nur noch auf das Schwert drauf machen. Ich glaube, wir reparieren das jetzt, wo es noch billiger ist. Fix. Zack. Jetzt nehmen wir das Schwert, machen das hier hin. 5 und unser Gottschwert ist fertig. Jetzt müssen wir dem Schwert noch einen Namen geben. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr für einen Namen auf das Schwert machen würdet. Und ich wähle dann einen Namen aus davon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!